mich hier so im Regen stehen, habe ich etwas falsch halt gemacht, denn sag, was ich nicht sehe. du bist doch mein Freund, ein Teil meines Herz, du hast mich geschult, durch dich habe ich gelernt, hast mir beigebracht wie man Texte versetzt, auf dem Wied damit die Leute sagen, es klingt so perfekt jetzt bist du weg und ich weiß nicht wo du bist gib mir nur ein Zeichen, dein ich schaue jetzt zurück und denke wieder an die Zeit Denn gemeinsam sind wir hier gegangen, immer zu zweit Und du hast mir gezeigt, wie wertvoll es ist, seinen Traum so zu leben, dass man dabei nicht vergisst Dass die Wege, die wir hatten, Gemeinsamkeiten hier erschaffen zwischen Non-Stand Du hast an mich geglaubt, ich habe dich gebraucht, immer wieder aufgebaut Wenn es dir hier einmal schlecht ging, war ich da und hab geglaubt was wir machen, machen wir zusammen. Jetzt bin ich gefangen in einem Kampf verdammt. Warum tust du mir das an? Was hab ich dir getan? Und ich weiß nicht mehr woran ich bei dir bin, Mann. War alles eine Lüge? Sage mir bitte, dass es nicht stimmt. Du warst wie ein Bruder oder war ich einfach blind? Denn ich gab dir die Hand, hab mich wieder mal verbrannt und dabei nicht erkannt, dass du eine Lüge bist. Warum, Warum? lässt du mich hier so im Regen stehen? Habe ich etwas falsch gemacht? Dann sag, was ich nicht seh Du bist doch mein Freund, ein Teil meines Herz Du hast mich geschult, durch dich hab ich gelernt, hast mir auf dem Weg damit die Leute sagen, es klingt so perfekt Jetzt bist du weg und ich weiß nicht, wo du bist. Gib mir nur ein Zeichen, da ich dich hier so vermisst Du warst wie ein Bruder, keiner konto uns hier trennen Denn wir waren uns ich doch mein Herz fängt dran zu brennen. Doch jetzt ist es ein Scheiß von einem Gefühl, das mich zerreißt, der Beweis zeigt, dass unsere Gemeinsamkeit zur Zeit Zu einem Eisblock erscheint Und ich merke du bist falsch, denn die Zeit hat mich geprägt. Warum lässt du mich so stehen mit diesen ganzen Fragen? Ich will dir nur mal sagen, was für ein Arschloch du bist Hast mich hier beraten und schon ein Jahr drauf gespuckt Dich nicht mal mehr gemeldet oder auf die Nachrichten geguckt Bin ich dir so egal? Habe ich die Wahl? Nenn mir nur einen Grund, vielleicht verzeih' ich dir nochmal Diesen Scheiß, den du machst oder fabrizierst Wir sind alles Menschen und machen Fehler hier Komm mal runter von dem Trip, den du schiebst in deinem Film Willst du diese Freundschaft? Dann komm und lass uns gehen Warum? Warum? lässt du mich hier so im Regen stehen? Habe ich etwas falsch gemacht? Denn sag, was ich nicht sehe. Du hast mich geschult, durch dich hab ich gelernt Hast mir beigebracht, wie man Texte versetzt Auf dem Beat damit die Leute sagen, es klingt so perfekt